Herzlich Willkommen. Dies ist ein allgemeiner Test in Bezug auf die Tonqualität. Ich hoffe, es funktioniert. So, lasst uns einfach mal spielen. Ich, ich lasse das Kommentar an. Der Sinn des Ganzen ist ganz einfach. Ich kann, oh, man. Ich kann nämlich dadurch entsprechend bei optischer äh, Hilfe beziehungsweise akustische Hilfe in Anspruch nehmen, falls ich optisch etwas übersehe. Insbesondere zum Beispiel Raketenwerfer, Sniper werden mir hier entsprechend gewarnt. Hierbei handelt es sich um eine reine Auftragsmission. Da ich schon die Level abgeschlossen habe, bleiben mir immer nur dann äh, Aufträge zu spielen. Entschuldigt bitte, wenn mir die Tussi dazwischen spricht. Sie kann auch mal ganz schön gemein mit euch umgehen. Mal schauen, wie es weitergeht. Also, ich gehe jetzt mal mit euch in die Drohnenmission. Oder Interessant wird es vielleicht heute für euch sein, mal etwas zu lernen über die Uniform. Welchen Sinn macht unsere Uniform? Wie ihr seht, kann man verschiedene Möglichkeiten seines Charakters ausstatten. Ich habe hier einige Dinge, die ich bereits freigeschaltet habe. Viele kann man kaufen. Oder bekommt sie auch, wenn man sich täglich einloggt, als Einlog-Bonus. So, hier haben wir zum Beispiel eine Sonnenbrille. Was bringt uns die Sonnenbrille? Wir sehen das hier oben. Man hat dadurch 10% mehr bei Sturmgewehren, 10% auf Kopfschutz. Genauso das rote Bandara, äh Bandana, da hat man 10% mehr an ähm, Verteidigung. Und 10% an Explosionsbonus. Der Schattenschlag bringt 10% in Verteidigung. 10% für exotische Waffen. Der Alienkopf genauso. Das verrückte Häschen bringt 10% mehr Gold. Und 10% Verstärkung auf Clanbosse und Clanreaktorkerne beim Clankrieg. Die taktische Kappe hat nur 5 Verteidigungen, 5 Sturmgewehrverstärkung. Hornisse, 5 Verteidigungen, plus 5% Geld. Hybrid entsprechend äh, 5% exotische Waffen, 5% Explosionsgefahr, Abgehärt, das ist das geringste, 3% Verteidigungssteigerung. Das ist jetzt allerdings nur der Kopf. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, ich möchte gerne mehr Dollars haben, hatten wir vorhin. Das war dann bei der Hornisse. Und kombiniere das aber jetzt mit der Rüstung Schattenschlag. Oder ich schaue mal, wegen da wo jetzt Dollars sind, 5 habe ich hier 10%, ist in Ordnung. Gehe mal weiter, suche jetzt weiterhin etwas, was mir entsprechend mehr Dollars bringt. Hier habe ich 10%. Und jetzt denkt man so ohne weiteres, man kann das ganz schnell auf, auf 30 erhöhen. Ist aber nicht so, weil manchmal sind die Kombinationen miteinander nicht vereinbar, obwohl hier zum Beispiel 10% sind. Ich habe jetzt hier die 30%, war ein schlechtes Beispiel. Dasselbe machen wir jetzt mal. Wir wollen 30% XP erreichen. Das heißt, wir schauen jetzt hier 10% XP. Gucken bei der Waffe, was bringt uns 10% XP, da haben wir es, der Schattenschlag. Aber auch, er hat Corambo, aber auch der Terminator. Sinnvoll ist es hier jetzt einen Charakter zu nehmen, der uns auch gleichzeitig entsprechend äh, die Verteidigung sichert, aber offenbar finden wir das nicht, habe ich nicht zur Verfügung, doch hier, Ne, hier habe ich nur die Sniper-Verstärkung, habe schon die 30%. Versuche jetzt aber die 30% noch zu erhöhen und schaue mir jetzt mal nach. Was haben wir hier? Haben wir irgendwo noch einen, der uns die XPs erhöht, die EPs? Leider nein. Hätten wir das jetzt, dann könnte man wunderbar das erhöhen. Geht aber nicht. Also das Maximale, was ich aus meinen allen Rüstungen rausholen kann, sind 30% EP. Interessant wird es hier oben. Die Verteidigung. Und hier die exotischen Waffen. Bei den exotischen Waffen kann man zum Beispiel äh, ich jetzt mit meinen Uniformteilen schaffe es bei exotischen Waffen auf 45% zu kommen. Auch hier wieder, ihr müsst gucken, passen die Kombinationen zueinander. Ich gehe wieder zurück, was ich hier vorhin hatte, war der sogenannte Hardcore Rambo. Ich baue jetzt aber den Terminator daraus, weil der Terminator, den habe ich schon in den letzten äh, Missionen mir zusammenbekommen, der Terminator hat den Vorteil, dass er Sturmwaffen verstärkt und wir haben jetzt im Moment wieder laufend, ich habe hier beim Kopf übrigens nur den T-800, weshalb ich den nehme, der Terminator, wir haben derzeit wieder eine Mission laufen, wo wir den Terminator benötigen, ähm, verstärkt dann entsprechend die Waffe. Ich gehe jetzt mal sofort in die Mission mit dem Terminator und wie wir feststellen, habe ich noch die äh, falschen Beine drin. So, der Terminator hat dann den Vorteil, oh es ist Rambo, entschuldigt, das war jetzt ein dummes Gequassel und überflüssig, Gott sei Dank handelt es sich hierbei nur um eine Tonaufnahme. Also das ganze Kommando zurück, ich muss den Rambo zusammenbauen. Machen wir natürlich Rucki-Zucki. Rambo Rambo, Waffen Rambo und Beine Rambo und dann habe ich die Verstärkung entsprechend, was Rambo braucht, Explosionsfähigkeit. Da ich aber jetzt mit dem Rambo eine äh, in dem aktuellen Event keine Explosionskraft benötige, das war für den Bogen notwendig, nehme ich doch lieber den Terminator, der mir die entsprechende Schusswaffe verstärkt. Das war auch mein Hintergedanke, weshalb ich das eben getan habe. Ich hoffe, dass es was bringt. Ich kann es euch nicht versprechen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Es ist ein Vorführeffekt. Alleine nur zum Tontest. Ich bitte daher um Vergebung. Sollte ich Fehler mahnen. So, ich habe hier schon die ersten drei Missionen erfüllt. Jetzt gucke ich mal, was ich brauche. Ich bräuchte eigentlich hier die entsprechenden Patronen. Ähm, Magazine habe ich leider nicht. Äh, ich habe nur Optik und äh, Mikrochips. Ich weiß aber, dass danach dann die Mikrochips wieder richtig sind. Deshalb gehe ich da jetzt drauf, auch weil ich hier als niedrig den Würfel gewinne dem partner mal raus was nachkommt bitte nicht wundern die frau die das kommando aufs ohr gibt kann schon mal unverschämte Take out that sniper, quick. So, das ist der vorteil den hätte ich jetzt nicht im sichtfeld gehabt dank der hinweise von meinem knopf im ohr zumindest in dem spiel wird es simuliert wurde mir jetzt der sniper früh genug angesagt sonst hätte ich ihn übersehen und er hätte mich äh, relativ schnell aufs Korn nehmen können. Man hat ungefähr drei Sekunden und ein sniper ist absolut tödlich für alle Beteiligten. Hier kommt jetzt ein Elitesoldat am Seil, den habe ich schon erlebt. Und ich stelle fest, jawohl, in dieser Mission ist die Verstärkung der Waffe mit Hilfe der... You really know how to ein kleines Kompliment. Mithilfe des Anzugs des Terminators, der eben für diese Schusswaffen eigentlich gebaut ist, wie jetzt hier in dem Fall die M60, hat es mir tatsächlich eine Verstärkung gebracht. Es war leichter wie sonst. So, jetzt probiere ich mal für Spaß die Helikoptermission. Die ist nämlich wirklich lustig. total simpel, da brauchen wir nicht mal ins Ziel gehen, da kann man einfach hier mit dem... Ja, danke. Da haben wir wieder so ein Beispiel, wo uns die Kommandeurin hilft. Ich habe die Spielgeräusche ausgeschaltet. Wenn ich spiele, lasse ich nur die Effekte drin, Musik raus und eben den Hinweis von ihr. Darüber hinaus habe ich eingestellt... Ähm, dass Infos und Hotkeys angezeigt werden. Das ist sehr interessant das ist Video. für ähm, das Spiel, weil in dem Spiel hat man häufig nicht die Zeit äh, zu achten, wie hoch ist mein Magazin noch gefüllt oder ähnliches. Aufgrund dieser Tatsache Spiele ist das so ein, so ein schöner Mittelwert, wo ich beides äh, steigern kann. Deshalb habe ich das genommen. Oh, falsche Waffe. Zurück. Mal kurz den Sniper wechseln. Weil ich habe eine schöne Automatik-Sniper. Die Drachenrose, die ich hier jetzt natürlich bevorzuge. So, die Drachenrose. Lasst sie uns im Einsatz erleben. Zacki-bum und los geht's. Und wieder das Kommando bitte nicht überbewerten, lasst es drin. Genauso wie die Hotkeys an den Hotkeys. Die Hotkeys seht ihr jetzt hier unten rechts. Das erste Symbol steht für den Scanner. Darunter steht die Anzahl, wie viel ich noch habe. Nice. Beziehungsweise in dem Kästchen drin und darunter. okay? Ja, ich bin okay, weil ich zweimal daneben geschossen habe. Fragt sie nach. Und zwei darunter sehe ich noch die Anzahl. Das kann man während des Spiels, ist das ganz glücklich, dass man das schnell im Überblick hat, weil es kann einen sonst das Leben kosten. Gerade im PvP, wenn man kurzfristig eine Zeitlupe braucht und hat keine mehr, dann steht man doof da. Gut, das soll es gewesen sein mit der heutigen Sendung. Bis später.